Hallo Freunde, hallo zusammen, da wir eine schwere Zeit haben gerade, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt, mit diesem blöden Coronavirus, wollte ich mal was Lustiges bringen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund, bleibt es auch gesund, bleibt zu Hause. Ich habe hier, mir bzw. meine Frau hat das geholt, und zwar vom Aldi, ein Puring-Set für 3,90 Euro bestimmt eine coole Sache, <lacht> wollte ich mit euch einfach mal testen zusammen. Pouring Set, die Trenntechnik in Acryl. Ähm, ja, steht halt drauf, Puring, bekannt durch tausende Videos im Internet ist mit dem Malmittel für die Poring-Technik und dem Acrylgießen dieses Set sowie mit dem CPM-Künstler Acrylfarben-Set kinderleicht umzusetzen. Es eignet sich für die unterschiedlichen Gieß-, Schütt- und Schichttechniken und macht Acrylfarben fließfähiger. Eine detaillierte Gebrauchsanweisung liegt dem Poring-Set bei. Farbtöne steht noch dran, Purpur Magenta, Blau, Petrol, ich weiß, Petrol, naja, ich würde es mir nicht kaufen, Silber und zwei Malmittel für das Puring Technik. Okay, dann steht nichts Großartiges drauf. Ich würde sagen, wir machen es mal auf. Nein, Spaß. gespannt. Ah, ist das aufregend. So, oh, Okay. Also seht jetzt hier hoffe ich doch. Das dürften die zwei Malmittel sein. Malmittel für die Pouring Technik. Genau, zweimal 100 ml. Dann dieses Magenta oder purpur magenta silber petrol wobei dieses petrol gar nicht so schlecht aussieht es geht eher ins türkis und blau okay was haben wir noch malerleitung jetzt schauen wir mal sie brauchen Malmittel für die Purentechnik 2 x 100 ml 3 bis 4 Acrylfarben nach Wahl, haben wir ja, ne? Maximalgröße für den Inhalt des Sets, in 30 x 40 cm also damit sind wahrscheinlich die Keilrahmen gemeint. Hm. Plastikfolie oder Zeitung und zum Abdecken der Arbeitsplatzes, oder des Arbeitsplatzes. Mehrere Plastikbecher oder kleine Schüttbehälter, das ist auch ein cooler Name, Schüttbehälter. Spadel oder ähnliches zum Umrühren, Gummi, Einweghandschuhe, Abstandshalter, alte Gläser, Holzklötze oder ähnliches, eventuell Spachtel. Vorbereitung, ja, wählen Sie einen Ort, an dem das noch nasse Bild mindestens 24 Stunden waagerecht liegen, trocknen kann ohne bewegt zu werden. Decken Sie den Untergrund mit Plastikfolie oder Zeitung ab. Achten Sie darauf, dass Ihre Arbeitsfläche waagerecht ist, sonst fließt Ihnen die Farbe oder Farbmediummischung beim Trocknen vom Bild. Das ne, kennen wir alle irgendwo her. Ne? Legen Sie den Malgrund auf die Abstandshalter, damit er nicht am Untergrund kleben bleibt wenn Farbe überläuft. So, Schritt 1, das ist mal das Wichtige. Die besten Mischverhältnisse beträgt ungefähr ein Teil Farbe, einen halben Teil Wasser, ein Teil Mahlmittel. Füllen Sie gewählten Farben, dem entsprechenden Anteil des Malmittels sowie dem Wasser in die verschiedenen Plastikbecher. Rühren Sie die farbmalmittel wassermischung das ist ja mal richtig geil. Rühren Sie die Farbmalmittel Wassermischung mit dem Spatelgut um. Okay. Das mache ich einfach mal wie wenn ich ein Anfänger wäre. Ganz einfach. Hm. legt man zur Seite, vielleicht brauchen wir es noch zum Nachlesen. <lacht> okay, also. Becher, wir nehmen jetzt einfach mal alle Farben, die wir haben, dann Mahlmittel. So, nach dieser Anleitung, erst die Farbe, dann das Mahlmittel, ne, halte mal. Ein Teil Acrylfarbe in den Becher gießen, einen halben Teil Wasser hinzufügen, dann mit Farbe anrühren und ein Teil Puring-Malmittel hinzugeben. Okay, also erst die Farbe mit Wasser vermischen und dann das Puring-Medium dazu. Jetzt mache ich einfach mal einen Teil. Ist offen? Oh, ist offen. Wenn man das jetzt mal einen Teil nehmen kann. Bei 100 ml ist ja nicht viel. Ich mache nicht so viel, vielleicht kann man noch ein zweites Bild machen. Dann Wasser. Das ist natürlich jetzt gut abzuschätzen. Ein halben Teil Wasser. Ich brauche noch was zum Umrühren. La la la la la la la la okay dann ein Teil Poringmaterial Malmittel lesen und marken dann nehme ich oh das ist recht dünn und ich sage euch eins das ist auch nichts anderes wie diese ganzen anderen Medien Ja, riecht auch so ähnlich. Wobei ich es nie so mischen würde. Weil man es ja da recht schlecht einschätzen kann. Also gerade wegen Wasser dazu geben. Jetzt haben wir nämlich diesen Punkt, wo es fast schon tropft und etwas zu dünn ist. Wenig Farbe, ja. Also ich gehe mal davon aus, theoretisch wenn wir ein 30-40 Bild machen, dann haben wir das alles schon leer. Ich mal, das ist Silber. Haha, erst Wasser. Das ist das. Wo man nicht richtig einschätzen kann. Ich gehe mal davon aus, kann man nicht so pauschal, weil einfach manche Farben sind da ja stärker pigmentiert, manche weniger und dadurch. Aber gut, so ist es beschrieben, so machen wir es. Und ein Teil mal Mittel. Recht dünnflüssig. Okay, jetzt ist Petrol, jetzt mache ich das mal anders, wie ich das denke. Farbe, Malmittel Dann haben wir nämlich ein Teil, ein Teil. Das erstmal. Und dann habt ihr nämlich eine dickere Konsistenz. Und dann tun wir einen Schuss Wasser dazu. Meine Meinung. Aber ich habe ja keine Ahnung. jetzt haben wir schön laufend so, jetzt passt mal auf fast viel zu dünn ich schiebe hier noch ein bisschen Mahlmittel nach also unser Medium. Wird auch nicht mehr viel bringen jetzt. Ich finde es halt immer toll, wenn es einer noch nie gemacht hat, probiert das mal aus und dann, wenn er so mischt wie beschrieben, dann hat er keinen Bock mehr drauf. Immer noch das Blau. Malmittel, ein Teil Farbe, ein Teil Malmittel. Man braucht eigentlich gar nicht so viel Malmittel. Aber 3,90 Euro mal zum Ausprobieren. Why not? <lacht> Warum nicht? ein Schuss Wasser dazu. Oh. Seht ihr? Blau ist etwas dicker. Und ein Schuss Wasser. Aber egal, ich lasse es mal so. Viel Farbe haben wir eh nicht. Ich mische nachher nochmal ein zweites Bild an und da machen wir das dann mit. mit Silikon. Okay, was brauchen wir dazu? Da haben wir hier unsere Farbe in. Einmal mit Malkon. Ich nehme hier 30 auf 24 cm. Mein Standardmaß. Übrigens, die liegen auch bei 2,10 Euro. Falls ihr günstiger Rahmen möchtet, zum Üben, bei Bösner. Da muss ich dazu sagen, go creative. Wenn ihr am Anfang nicht so viel Geld ausgeben möchtet für teure Rahmen, dann machen wir einfach auf die Schnelle. Komm, wir nehmen einfach kleine Becher, ist egal jetzt. Das soll ja nicht auf dem Boden liegen. Beschrieben, wie man es machen kann. Hm, hm, hm, hm. Ah, ein Flip Cup, okay. Schichten der Farben in Becher. Geschichtete Farben werden auf die Leinwand gegossen. Hm, okay. Becher. Becher. So. Petrol. Seht ihr, Petrol ist schwerer, versinkt. Sehen wir auch ein bisschen bei den Schichten. Blau natürlich auch ein bisschen schwerer. Achso, ja, ihr solltet übrigens Handschuhe anziehen, damit er euch nicht verkleckert. Das so, wird jetzt reichen. Handschuhe. Da ist das Päckchen Handschuhe teurer, wie das Malset. <lacht> Genital. Okay. Hm. Muss mal nachschauen. Die lassen das von oben runterlaufen. Okay. Einfach laufe lau. Not eng, aber ich mal, eng. Seht ihr es? Ja. Ihr seht ja mal hier, wenn es so anfängt mit Tropfen runter zu laufen, dann merkt ihr, dass es eng wird mit der Farbe. Aber ich bin ja Anfänger. Das ist nur eine Vermutung. Schaffst das? Wir schaffen das. Okay. Sieger. dann machen wir das Bild ja richtig zu come on baby Aber Wenn das jemand sehen wird wie ich das mache <lacht> komm wir helfen ein bisschen nach Okay, okay. Haben wir alles zu? Ah ja. So. Schlecht schaut es gar nicht aus. Gut, sonst steht nichts mehr dran. Von wegen mit dem Brenner drüber oder zu wissen steht hier noch kleinformatige, Vor vers pff, pff, pff, genau. kleinformatige vorversuche sind anzuraten um sich mit dem produkt vertraut zu machen unterschiedliche glanzgrade dienen der belebung des bildes kombinierbar mit allen farben und sets künstler Acrylfarben 8 x 100 mm milliliter, milliliter genau das heißt praktisch, die Wolle ja noch, dass man natürlich noch andere Farben dazu kauft. Die Verarbeitungs- und Objekttemperatur sollte nicht unter 15 Grad liegen. Arbeitsgerät direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Flaschen nach Gebrauch sofort verschließen. Kühl- und trocken lagern. Okay. Dann lassen wir das mal so. Jetzt würde ich eins machen, wir machen noch mal ein Bild, und zwar mit Silikon, was da passiert. Es hat hier zwar vereinzelt gleich eine ein Zellchen, aber das ist meiner Meinung nach nur die Luftblasen. Und die lasse ich einfach. Fertig aus. So. Ich stelle jetzt das Bild einfach mal zur Seite. Nehmen wir nochmal einen Rahmen. Und ihr solltet immer Handschuhe anziehen, ja? Farbe haben wir nicht mehr. Wir mischen uns das nochmal geschwind an und zwar äh, blau. Also, wie gesagt, mehr wie drei, maximal vier so kleine Bilder können ihr eh nicht machen. Problem ist wirklich ihr habt ja wenig Farbe mhm. wie gesagt ich röse es jetzt anders an damit das sicher ist, mit der Wassermenge. Ich denke mal, so kann man es lassen. Dann haben wir noch rot. Wir mal ein bisschen mehr. vielleicht nur ein ticken wein sicher sicher ja dann seid ihr wieder etwas zu dünn aber das geht Rot Silber 1 zu 1 die Teile. Silber ist halt dünner, obwohl es Metallic Pigmente sind. Ja, Spritzt mich voll. Ich mache da noch ein bisschen rein, ist egal. Ich werde es eh nicht mehr verwenden. So, und jetzt haben wir nämlich das. Schon an zu klumpen, das ist genial. Tun wir noch ein bisschen malmittel rein. Malmittel. Yeah! Brauche oh, ich gar kein Wasser mehr. Und dieses Petrol, was eigentlich wie Türkis aussieht. hier regelmäßig. Seid ihr noch da? <lacht> Ein Schuss Wasser rein. das lasse ich jetzt mal etwas dicker einfach, dann haben wir ein bisschen verschiedene Schichten So und jetzt machen wir kommt von dem Silikon 300 Standard Silikon machen wir 1, 2 Tropfen Da bin ich mal gespannt. Weil wenn wir es testen, testen wir es richtig. Ja, da kann ich den Becher nehmen. Dass ihr was seht. Dann fangen wir den dem Petrol an. Dann ist es rot, pur, pur magenta, blau, silber. Sagen wir den Rest noch rein. Petrol, blau. Silber und nochmal den Rest Rot. Dann mal einen guten Becher voll und jetzt haben wir einfach drauf. Ihr seht die Zellen, denke ich mal. Ich zeige euch aber die Bilder dann auch nachher nochmal von nahem. Mensch, Handschuh anziehen, Heiland, zack. Schlechtes Vorbild. Von ungewohntem Sitzen auch. Okay. Ihr seht's, ja. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, So da, da, da, da, kann man sagen. So, wir haben jetzt natürlich Zellen. Und so schlecht ist es gar nicht. Das Silber hat sich ein bisschen verschluckt. Aber jetzt mache ich trotzdem mal etwas Feuer. Einen kleinen Brenner. Mal schauen ob noch was passiert. Okay, warum nicht? Für kleines Geld, was sagt ihr dazu? Ich zeige es euch jetzt mal von nahem und dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es lustig. Für das Geld, warum nicht? Riecht etwas extrem, aber. Also ihr seht jetzt hier, jetzt habe ich zwei Bilder gemacht, das ist fast leer. Und da haben wir ja noch eins. Und wer das mal testen möchte, warum nicht? Mir war es halt mal lustig, weil es meine Frau mir gekauft hat. Ich hole euch jetzt mal mit der Kamera her. Da, bis gleich. so Freunde, zeige ich es euch mal von nahem. Das war ja das erste Bild. Ist eigentlich okay. Aber wie gesagt, ist jetzt natürlich nichts Besonderes ich zeige euch das aber mal wenn es getrocknet ist und ihr seht jetzt eigentlich hier dass es das silber sehr verschluckt hat okay das zweite mit silikon da hat es noch mehr von den silber gelassen das war ja als flip cup und mit den zellen muss man sagen eigentlich auch soweit gut funktioniert ich zeige es euch dann auch wenn es getrocknet ist bin ich mal gespannt ob das dann wirklich glänzt oder nicht glänzt okay So Freunde, nach 24 Stunden das Bild ist getrocknet. Zeige ich es euch mal. Ein kleiner Tipp von mir, vielleicht auch ähm, weniger Blau nehmen, blau ist ziemlich dominant. Und natürlich durch das Petrol ist er aber auch fast bläulich. Okay, was cool ist, es, ihr seht hier es glänzt. Also trocknet glänzend ab. Ist jetzt auch soweit geblieben. Also, kann man lassen. Ich bin eigentlich positiv überrascht. Schmeiße ich das mal weg. Ups, habe ich da mitgenommen. Jetzt hier noch das mit Silikon, also funktioniert auch mit Silikon. Glänzt auch leicht, ja, nicht schlecht. Als kleiner Tipp noch: Ihr habt, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, ihr habt hier teilweise, also die, wo es noch nicht kennen, Silikonflecken, die könnt ihr dann mit ein bisschen Spülmittel leicht feucht abwischen, dann ist das auch wieder gut. Okay, das war's dann. Ich hoffe euch hat es gefallen. Einfach mal was anderes. Und gerade für die Neulinge. Eine günstige Variante, um es einfach mal zu testen, auszuprobieren. Bevor ihr jetzt teure Materialien kauft. Und es ist nichts für euch. Muss ich ehrlich sagen, nicht schlecht für den Preis. Also für 3,90 Euro. Passt. Also gut. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, macht's gut, bis dann, tschüss, bye.